aus heiterem Himmel hat mich diese Info über ein Plan B Projekt zur finanziellen Unabhängigkeit erwischt. So etwas Einfaches und Erfolgreiches gab es bisher einfach noch nicht. Das Projekt selbst gibt es bereits seit 1985. Keiner muss jedoch Produkte oder Dienstleistungen verkaufen. Also eine absolut sichere und seriöse Sache. Jeder kann es, du sicher auch. Der Erfolg ist quasi garantiert. Natürlich kommt auch hier nichts von nichts. Nachdem ich nun aber einige Jahre Erfahrung und Erfolge habe, werde ich dir genau zeigen, wie dieser Plan B funktioniert. Ich helfe dir und unterstütze dich, dass du in kurzer Zeit ein monatlich steigendes Zusatzeinkommen erhältst. Damit können für dich offene Wünsche endlich Wirklichkeit werden. Warum denn nicht? Melde dich also hier links an und du bekommst meine Daten, damit wir in Kontakt treten können. Also bis gleich.